Ja, das nächste Projekt hat sich Gedanken gemacht, wie bekommt man die Sachen aus Minecraft in die wirkliche Welt? Und dazu erzählen Felix und Max uns jetzt was. Viel Spaß. Hallo. Ähm, ja, ich hatte die Idee, dass man, wenn man schöne Sachen in Minecraft gebaut hat, dass man die mit Hilfe eines 3D-Druckers in die Wirklichkeit bringt. Aber jetzt mal zuerst, was ist Minecraft überhaupt? Minecraft ist ein Computerspiel, was, ähm, wie man hier vielleicht sieht, ähm, komplett aus Würfeln besteht. Dort kann man Häuser bauen, seine eigenen Welten errichten und so weiter und so fort. Da ist der Kreativität kein. Äh, da ist der Kreativität Freiheit in den Lauf gelassen. So, wir wollten ursprünglich etwas halt Kleines bauen, ähm, aber dann sind, haben wir das hier genommen. Allerdings waren die größten Probleme bei uns, dass ähm, es nur eine schlechte Anleitung gab und auch Fehler in der python Software, die wir benutzt haben, waren. Hier sind die Markierungen, die dies, äh, das Python-Script ähm, durchsucht. Allerdings hatten wir damit viele Probleme, weil ähm, wir nicht wussten, wo sie hingehören. Mal hatten wir sie nämlich hier oben direkt am Haus angebracht, mal waren sie beide unten und mal waren sie beide oben und so weiter und so fort. Als wir es endlich hinbekommen hatten, diesen Würfel zu machen, hatten wir uns natürlich total gefreut und ähm, ja, das, die Freude war aber ziemlich schnell wieder hin, weil wir dann äh, ungefähr zehnmal probiert haben, das komplette Haus zu bauen. Es hat allerdings nie geklappt und wir saßen insgesamt mehrere Stunden da dran, bis wir den Fehler behoben hatten und dann schlussendlich das 3D-Modell ähm, hatten, mit, dem, mit dessen Hilfe wir auch ähm, das Ganze dann gedruckt hatten. Hier sieht man, man noch mal, ähm, was wir denn, was tatsächlich dann aus ähm, dem hervorigen Bild herausgekommen ist. Und da ist es. Wenn man jetzt das so ohne Kamera sieht, ist es natürlich noch ein bisschen schärfer und feiner. Aber <lacht> naja, vielleicht erkennt man ja, was es dann so. Vielleicht erkennt man das ja. Das ist jetzt was ganz grobes. So, so sieht das von unten aus. Hier das Geriffelte, das ist jetzt die Struktur, die da drin war, oder halt noch ist. Ähm, mit dessen Hilfe wurde das gedruckt und das kann man dann im Endeffekt dann auch abmachen. Ähm, und das war's ähm, zu Minecraft in 3D. Ja, virtuelle Welten werden real. Das haben wir gerade wunderbar demonstriert bekommen am Beispiel von Minecraft. Ja, wunderbare Sache. Selbst ambitionierter Minecraft-Zocker? Äh, ja. Ja, da hast es ja auch wahrscheinlich gewählt. Ähm, wie lange brauche ich denn, um so ein, so, ein, so ein Objekt, wie lange brauche ich es, bis es gedruckt ist? Kleines hier. Ja genau. Äh, pf, eine Stunde. Ein bisschen mehr als eine Stunde. Okay, und ähm, das sind jetzt hier die, die, die würfelartigen Minecraft-Figuren. Ähm, hast du schon eine Idee, welches Computerspiel du als nächstes ähm, annehmen möchtest? Äh, nee, nicht genau. Nicht genau. Ähm, und zur, zur Hervorgehensweise, du hast ja erzählt, ihr habt in dem Minecraft habt ihr Punkte markiert, um die Daten zu bekommen, manuell markiert, also es war wirklich Experimente, was ihr gemacht habt, ne? oder? Ja, also wir haben diese Pfeiler gesetzt ähm, und daran dann hauch, äh, herumprobiert und mit Hilfe der Pfeiler wurden dann aber ähm, die Umgebung wurde dann berechnet von dem Computer selber und dann halt in ein 3D-Modell umgewandelt. Und dieses 3D-Modell habt ihr dann zum 3D-Drucker geschickt und sagt, sagt, mach mal, ne? Ja, noch über eine andere App, äh, ich glaube Cura hieß das und ähm, mit dessen Hilfe haben wir das dann auf eine SD-Karte gemacht und dem dann das dann dem äh, 3D-Drucker zur Verfügung gestellt. Sie und ihr seht also schon, so ein Modell zu bekommen ist keine Trivialität und damit habt ihr am Wochenende wirklich eine ganz tolle Sache hier rausbekommen. Herzlichen Dank nochmal dafür an eure Gruppe.